Willkommen zu einem neuen Videoformat, um genau zu sein, zur Sealed Only Challenge. Doch, ich werde diese Challenge natürlich nicht alleine machen. Nein, ich habe einen Partner bzw. einen Gegner. Und zwar der liebe CK Phoenix wird mein Gegner sein. Brr. Und ich hoffe, ich werde auch gewinnen. Doch was ist die Sealed Only Challenge eigentlich? In der Sealed Only Challenge bauen wir uns ein Deck zusammen nur mit Originalprodukten. Das bedeutet, wir dürfen uns keine Einzelkarten kaufen. Zusätzlich haben wir ein Budget gewählt und zwar 50 Euro pro Video. Das heißt, wir geben in jedem Video 50 Euro aus für Originalprodukte und hoffen eben, dass wir gute Karten ziehen bzw. unser Deck eben verbessern können. Und hier zur kleinen Anmerkung: Da genau 50 Euro zu treffen ziemlich schwer ist, haben wir ausgemacht, dass wir plus minus 0 5 Euro machen. Bevor wir jedoch mit diesem Video starten muss ich einen riesen Dank an Kartenmarket geben, denn die sponsern dieses ganze Projekt. Zusätzlich haben wir alle Produkte, die wir eben gekauft haben, von Kartenmarket gekauft. Falls ihr nicht wisst, was das für eine Seite ist, dann schaut einfach mal in die Infobox. Dort habe ich nämlich die Seite verlinkt. Jetzt sollte ja eigentlich alles besprochen sein. Nein, eine Sache noch. In der Infobox gibt es eine Abstimmung und zwar der Gewinner dieser Challenge wird seine beste Karte abgeben. Jedoch, was ist die beste Karte? Das werdet ihr entscheiden, indem ihr einfach mal in der Infobox eben auf die Abstimmung drückt. Dort könnt ihr eben abstimmen, welche Karte quasi der Gewinner am Ende der Challenge abgeben muss. Dieses Format wird jetzt erstmal 5 Episoden lang sein. Das bedeutet, 5 Videos kommen auf meinen Kanal und eben auf CK Phoenix Kanal. Und falls es gut ankommt, wird sicherlich noch öfter sowas kommen. Aber jetzt genug gequatscht, wir gehen in die Challenge rein. Zunächst einmal überlegt man sich natürlich, welches Produkt man sich kaufen sollte. Und hier, naja, aus meiner Sicht ist die beste Möglichkeit, man kauft sich eben drei Structure Decks. Und ein Erweiterungsset, was einem sehr gut helfen könnte. Und ja, ich habe es schon mal gesagt, Dual Devastator ist da auf jeden Fall die beste Wahl aus meiner Sicht. Wir haben hier Handtraps drin und auch noch andere Karten, kommen wir gleich zu. Und bei dem Structure Deck habe ich mich entschieden dafür, Pendulum zu spielen. Ja, Order of the Spellcasters, Pendulum, The Way to Go, I Don't Know. Wir werden sehen. Das hier vor uns sind einmal die Produkte. Wie gesagt, wir dürfen nur 50 Euro ausgeben, plus minus null. Wir haben hier dreimal das Structure Deck und einmal Dual Davis data Ich werde die Summe auch einmal hier oben einblenden. Dort seht ihr die Gesamtsumme, die ich bisher ausgegeben habe, eben für dieses Deck. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze einfach mal und machen da einen kleinen Trick. Und ja, da haben wir es ausgepackt, ganz schnell wir sehen hier dreimal Structure Deck und eben alle Karten aus Dual Devastator. Und ich will ja einfach mal zeigen, warum wir das Ganze hier gewählt haben. Denn ja, es hat ja einen Grund, warum ich das Ganze gekauft habe. Und zwar, wir fangen hier an. Wir haben hier halt die Handtraps, was einfach sehr, sehr geil ist. Natürlich, sowas wie halt einfach Winter Sherrys kann man vielleicht nicht ganz so gut gebrauchen, da man eben das gleiche Extra Deck haben muss. Aber Karten wie Ghost Ogre, Ash oder Bell oder andere Karten sind sehr gut. Synchros ebenfalls nicht verkehrt. Exits, man weiß nicht, wie das noch wichtig werden kann. Link Monster, auch immer gut. Hier so einen kleinen Start zu haben, ein kleines Setup quasi. Und hier noch mehr Handtraps, die wir natürlich auf jeden Fall spielen wollen. Und dann sogar gewisse ähm, Sidekarten bzw. Antikarten, was auch sehr, sehr gut ist. Aber ich würde sagen. Ich glaube, es ist klar, warum wir das gekauft haben. Warum wir hier das Pendel Structure Deck geholt haben? Naja, es ist natürlich der beste Einstieg eben erstmal für Pendelung. Und wir haben hier auch sehr gute Karten allgemein. Wir haben einmal die endymion Karten, die natürlich an sich schon sehr, sehr gut sind. Auch hier das Searcher sehr, sehr geil. Und wir haben natürlich... Servant, sehr, sehr gute Karte und man sieht hier einfach, man hat hier einen kleinen, guten Start. Ich finde es eigentlich ganz, ja, einfach ein guter Start. Die Spellbook-Engine könnte vielleicht noch relevant werden später. Hier jetzt natürlich ein bisschen blöd. Wir können zwar die Spellbook-Engine spielen, aber ohne Draw-Power, ein bisschen schlecht. Vielleicht für in Zukunft kann man da mal gucken, ob man nicht vielleicht irgendwie die Draw-Karte sich ranholt. Und Pot of Desires als gutes Staple, da kann man sich einfach nicht beschweren. Und... Das sind die Karten. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal mein Deck. So, dann gucken wir uns einfach mal das ganze Deck an. Wir haben hier einmal das Main Deck. Zeit und Extra kommen wir gleich zu. Und ja, was haben wir einfach? Wir haben ein Level 4 Monster, was eigentlich sehr gut ist. Low Scale, Search Stunt, sehr, sehr gut. Natürlich. Unser Boss-Monster dreimal muss. surfen einmal hätte ich gerne dreimal gespielt, aber geht halt nicht. Super Effekt, beste Karte, wenn wir damit starten. Ist schon sehr gut, wir können ihn aus dem Deck holen und haben einen Gate, was sehr stark ist und er kann nicht zerstört, wenn er nicht getargetet werden. Sehr, sehr broken. Äh, dann haben wir hier dreimal nochmal eine Low-Scale. Wir brauchen definitiv noch mehr Low-Scales. Hier dann die High-Scale natürlich und ähm, die Effekte sind auch gar nicht mehr schlecht und kommen. Und wir haben einfach auch nicht so viele Monster als Optionen, die man halt wählen kann. Dann haben haben wir Inspector Border, falls wir Going First gehen müssen. Sehr gute Floodgate-Karte. Wir sind ein Pendel-Deck, das bedeutet, wir können pendeln. Das bedeutet, ja, die Fiends bzw. Vanities sind sehr stark. Wir pendeln einfach irgendein Monster raus, tributieren das, rufen das, Floodgate, let's go. tops gute Karte, brauche ich nicht drüber reden. Außerdem haben wir nicht gute Alternativen quasi. Dann haben wir noch ein Kaiju, um einfach nervige Monster des Gegners loszuwehren. An Handtrap Engine, Diddy Crow, Ghost Orger, Ash, Wailer und Bell. Ja, alle one Auswahl weil sind alle halt nur einmal in Dual Devastator drin. Hätte natürlich lieber drei Ashes oder so gespielt, aber ja, ne, geht halt hier nicht in dieser Challenge. Dann haben wir hier als One-Offs von den Zauber- und Feinkarten. Wir haben Strike, gute Karten, um was aufzuhalten und auch Effekte aufzuhalten. Äh, Lost Wind. Auch sehr gut. Wenn der Gegner halt mit Extra-Deck spielt, kann man halt dementsprechend äh, nochmal benutzen. Also eine doppelte Karte, sehr gut. Mein Control, um Monster loszuwehren. Passt auch sehr gut mit meinem Extra-Deck zusammen. Dann ein Cosmic Sign, Backrow Removal sollte man vielleicht doch haben. Wir haben zwar theoretisch Pranketops, aber es ist ein bisschen wenig, würde ich sagen. Und ähm, ja, theoretisch können man natürlich noch äh, durch Bouncen sozusagen, aber ähm, ja. Nee, ist schon, ist schon ganz gut, glaube ich. Dann haben wir hier ähm, -10 Marken verteilen auch nicht optimal, aber Leute, wir haben halt nicht bessere Karten, müssen wir spielen und wir brauchen eh Zauberzehnmarken für unsere Monster, das bedeutet passt her Top of äh, Pot of Desires halt dreimal. Warum dreimal? Ja, wir wollen sie sehen. Wird auf zwei noch gehen, keine Angst. One of Terraforming, brauche ich nichts zu sagen. Dann äh, Zitadelle dreimal, brauchen wir, ist halt auf jeden Fall ein sehr wichtiges Element. Gerade halt natürlich mit unseren ähm, Zauberzehnmarken. Und dann der Searcher, der Ultra Broken ist, weil er Servant searchen kann. Ähm, und Zauberzehnmarken verteilen kann. Was will man mehr definitiv muss dreimal zu spielen. Ah, das ist das Main Deck und jetzt kommen wir zum Extra- und Side-Deck. Hier sind wir jetzt beim extra und Side-Deck und ja, brauche ich nicht groß viel sagen. Link 2 ist halt passend mit Zauberzähmen. dann Synchro-Monster. Wir haben eine Handvoll. Brionac zum Outen. Wir haben Horos eventuell halt, um Monster zu klauen. Clear Wing. Äh, Scarlight. Einfach um halt quasi vor Game gehen zu können. Und Trishula. Und falls jemand jetzt fragt, wie will ich überhaupt Synchro-Monster rufen? Ja, es gibt in diesem Deck eine Option, Synchro-Monster zu rufen. Und zwar mit den Handtraps, denn die sind ja fast alle Empfänger. Also hier könnte man eventuell Synchro machen. Und wir haben eh nicht andere Karten, von daher passt das. Äh, Exceeds haben wir sehr spielstark, wie haben Tornado-Drache-Castell und ein Beast-Dweller. Wir spielen nicht viele Level-4er, darauf zu kommen, kann passieren, muss nicht, aber sind natürlich spielstarke Karten und man wird in Zukunft sehen. Bei den Link-Monstern, den anderen, ähm, haben wir eine gute Option. Wir haben hier halt für Link 4 Bomberdrache, super gut. Falls wir einfach mit Mind Control ein starkes Monster nehmen oder ein Link 3-Monster des Gegners, dann können wir einfach Bomberdrache machen. Gute Karte. Äh, Skaldred, falls man bei Pendel zu viele Monster hat. Äh, der Talker, auch sehr gut halt. Ähm, erstens für Otika und zweitens, ähm, ja, braucht er auch nur zwei Effektenmonster. Was natürlich noch mehr für meine Controller gedacht ist, ist halt der Laden. Er braucht halt einfach nur zwei Monster, Beschwörungsbedingungen ist ganz einfach. Zwei Pfeile nach unten. Sehr gut halt für die Pendelbeschwörung. Also sehr, sehr gut an dieser Stelle. Und Underclock-Taker, der durchaus den OTK drücken kann. Durch eben seinen Effekt. Dann kommen wir hier noch zum Side-Deck. Drei Lockbirds, weil die hat man halt im Structure-Deck. Sehr, sehr cool. Dann äh, Lancia. Habe ich eine One-Off. Ist gut für Banishing. Ne? Äh, den Canceler. Falls ich merke, dass mein Gegner halt sehr viele Zauberkarten spielt, können wir ihn einfach pendeln. Und der Gegner kann keine Zauberkarten aktivieren. Könnte spielrelevant sein. Book of Eclipse. Das ist eine nette Karte, um irgendwelche Problemkarten zu bucken. Stiller Friedhof. Ja, Friedhof locken. Called by the Grave. Könnte man sogar Main spielen, aber ich weiß ja nicht, ob mein Gegner Handtraps hat oder nicht. Falls ja, kommt sie natürlich im Siden rein. Äh, falls nein, bleibt sie vielleicht draußen oder wenn der Gegner halt mit dem Friedhof arbeitet. Dann natürlich auch Called by the Grave. Dimension Ground Friedhof. Zauber und Feinkarten Removal natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und genau aus diesem Grund haben wir hier auch Typhoon, Heavy Storm, das ist dann Red Reboot. Wir haben zwar schon Cosmic Cycle Main, aber hier halt dann noch mehr Backrow Hate. Äh, dann nochmal halt für ähm, ja, Exit Panel, Fusion oder... Pendel oder Ritual halt. Also wir haben hier Dimensionsbarriere und halt verbinden auch noch sehr gut halt, ähm, wenn der Gegner spammt. Und Only äh, there can be only one natürlich auch super Karte. Ähm, muss man aufpassen, würde uns auch selber treffen. Ja, ich habe es jetzt einfach mal ein Side-Deck gepackt. Why not? Also wir haben ein paar Alternativen noch, aber nee, das ist jetzt so mein extra Side- und Main-Deck. Und dann wollen wir mal sehen, ob dieses Deck reicht, um in der ersten Episode vielleicht schon Seekai Phoenix im Duell zu schlagen. Zeit für ein Duell. Du, du, du, du, du, du, du, du, oha, oha. Okay. Oha, that's interesting. Uh, ja, ich fange wieder an mit normal mathematician. -Math oha, wow, krass. Okay. Effekt. Immer ein guter Starter, oder? Ne? Ja. Ja, ne? da kommt die Wendy gleich wieder. <lacht> da ist die Effekt. Ja. Uh, ich muss überlegen, was was ich mir setze. Sekunde. Ich habe jetzt in beiden Duellen einfach eine Karte doppelt in der Starthand und nicht eine, die man doppelt haben will. Also Squamata setzt sich. Ja. Also verdeckt wahrscheinlich. Ja. ja. Äh, dann... Shadow of Fusion. Er hat auch immer eine Fusionskarte. <lacht> Jedes Mal. Ähm, ich überlege, was, was mache ich, was mache ich jetzt? Ähm... Ja, wen rufst du? Ja, ich habe ja theoretisch mehrere Optionen. Das sucht. Ähm... Ja gut. Oh nein! Was machen wir? Nein, tu es nicht. <lacht> nicht die Wall. <lacht> Doch. Nein. Schecky Naga. Nein. 3000 ja. Defense, scheiße. <lacht> Effekt Squamata. Ja. Ich ähm, möchte, dass das Duell ja lange geht, oder? <lacht> Vielleicht habe ich ja so wenigstens mal eine Chance. Äh, sende ich Hedgehog, Hedgehog-Effekt. Ja. Ähm, suche ich. Na, was suche ich dann? Nicht so schön. Mach uns Quamata. Mhm. Dann setze ich zwei ja. und dann bist du. Ja, ihr setzt auch noch zwei. Übertreibe halt völlig. So, da wollen wir mal gucken, wie wir das Ganze hier handeln wollen. Schwierig. Ich sag's so, wie es ist. Schwierig, schwierig. Was kann der nochmal? Wow, bringt mir gar nichts. Das ist halt super stark. Hm. Hm. Das ist halt echt shit. Das ist so shitty shit. Naja. <lacht> ja, Shiginaga ist halt eine Wall. Komme ich halt. Ich weiß gar nicht. Doch, ich habe einen Out 100%. Aber der kann auch gaten, ne? Spezialbeschworenes Monster-Effekt, ne? Vom Extra-Deck uh, ja. oder spezialbeschworenes Monster generell? Ähm. Um wenn der Effekt eines als Spezialbeschwörung Monsters aktiviert wird, solange du eine Schattenpuppenkarte in deiner Hand hast, du kannst die Aktivierung annullieren. Und falls du dies tust, zerstöre das Monster, dann lege eine Schattenpuppenkarte von deiner Hand auf den Friedhof. Ja, GG, sage ich dazu. <lacht> ähm, dann aktiviere ich mal mein Magister. In der Pendle Scale. Ja. Und dann möchte ich gerne äh, Spell Power Mystery aktivieren. Ja. Ist das okay? Ja. kriegt ja zwei Counter. Dann. Ähm, hole ich mein Servant, natürlich. Mhm. Gute Karte, habe ich gehört. Das soll ganz nett sein. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Die Karte ist ganz brauchbar. Ähm, ja, leider habe ich echt nicht so viel. Aktiviere ich Servant, ist das okay? Ja, auf die Aktivierung. Ja, jetzt kommt's erst. Ja. <lacht> Trendwissen, das ist dein Ernst. <lacht> das ist dein verdammter Ernst oh mein Gott ich wein, was soll ich machen Auf, äh, also ja <lacht> scheiße oh Mann. Das ist, ist das ein, ein Quick-Effekt das ist kein Quick-Effekt ja gut, das ist schon ungünstig <lacht> ja schön, freue mich für dich ich hoffe du hast Spaß ja, aber ich frage mich, was du noch hast da, da, du hast wie viel Hand, zwei? Eine. Ah, okay, skamate okay. Das macht jetzt nicht so viel, das ist schon mal beruhigend. Ähm, ja, dann aktiviere ich, äh, mein Ab-, äh, ja, hier. <lacht> ich weiß gar nicht, ich, was, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ich habe keine Ahnung. Ähm äh, Ich glaube magische Entführerin oder so, kann aber sein, dass ich falsch liege, keine Aktiviere Ahnung. ich Cosmic Cycle auf deine verdeckte Karte. Ai, ai, ai. Oh mein Gott, das ist ein, gutes Set, ein guter Hit. Krieg ich einen Counter. So, jetzt die Frage. Ach, das geht ja nicht. Warum ist die Scale 3, Mann? Ich kann meine Monster nicht pendeln. <lacht> ja, toll, du bist dran. <lacht> okay. Äh, dann. Äh, Twin Set und. Äh, <lacht> Zack. Der 2-5, ne? Ja. Oh, das tut weh, würde ich sagen. 4-5 bin ich schon. Oh, nicht. Er hat du? Echt eine Set-Karte. Okay, ich zieh. <lacht> das ist 3. Der hat 2,5, oder? 2,6. Ja, übertreib halt. Aber ich habe noch eine gute Karte, weil ich habe die zweimal Starthand gezogen. Spell, Power, Mystery. Ja. Und äh, die verteilt. Erstmal kriegt er einen wegen einer Zauberkarte und dann darf ich ja pro äh, eigene, das heißt, ich kriege mal zwei counter extra. Das sind dann vier. Yes. Und damit hole ich mir. Ich brauche eine High Scale. <lacht> ich brauche dringend eine High Scale. Ähm, das. Ah, das ist eine Low Scale, ne? okay. Mm -hmm. Also Servant und Magister sind beide Stufe 3, richtig? Ja, ja, genau. Das ist halt voll dumm. <lacht> <lacht> so genau die Scales, die halt alles kaputt machen. Aber ich meine, was, was, was will man denn machen? So, ich kann ja da nichts gegen sagen. So. Ähm, so, dann möchte ich gerne den Effekt von ihr nutzen und entferne drei und darf mir ein Pendelmonster adden. Yes. Ja, das ist schon gut. So. Du hast doch eh wieder irgendein twin set oder so. Habe ich richtig Angst vor, jetzt wirklich. Also ich meine, wenn ich den aus dem Structure Deck habe, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich drei davon habe, ne? Ja, ja, nee. habe ich mir schon gedacht, dass du irgendwie drei hast so. Ähm, so. Ähm, ja, dann aktiviere ich die Scale. Ist das okay? Yes. Okay, dann möchte ich jetzt gerne. Äh, da geht ja nichts draus. <lacht> ähm. Mitch, gern. Hand hast du immer noch eine, ne? Ja. Wie viel Defense hat, äh, hat der der 2,6, ne? Also Attack 26, Defense 3000. Und der hat keinen ATK-Boost oder irgendwie Zerstörungsdings oder irgend sowas in der Art? Nö. Okay, das ist gut. Dann würde ich gerne jetzt äh, Pendel beschwören. Yes. Dann möchte ich jetzt eine Normalbeschwörung durchführen. Und Fiend war ja langweilig eben. Des, äh, ich meinte, wenn es die, deswegen nehmen wir jetzt Fiend. Ne? Dann gehe ich in den battleface Angriff. Ja, professionell wie es ist. Kameras sind beide ausgegangen. Deswegen jetzt hier äh, nochmal direkter direkt Angriff <lacht> mit Fiend. <lacht> Und ähm, ja, dann bist du dran. Ne? Ja, also mehr Hard Counter geht halt einfach nicht. Ne? Ja, ja, tut mir <lacht> leid. Aber das ist so, also das Ding ist halt, ich habe kei also keine effektiven anderen guten Karten. Also es gibt keine anderen, die ich habe einfach. Also, das ist schon ein Hard Draw. Was? <lacht> <lacht> ja, okay. Äh, ja, gut. Set Monster Pass. Boah. Was soll ich machen? Okay. Äh, hm. Pendel ich. Und, äh, ja. normal ich. Also, pendel ich auch. Wäre dumm, normal schon zu racen. Äh, dann. Ja. Wie viel Defense haben die maximal? Skamato hat 1,8, oder? Attack. Achso. Defense hat der 1.000. Was hat Falco? 1.4. Also keiner hat über 1.8, oder? Ariel hat 1.8. Ja, okay. Aber sonst hat keiner über 1.8. Nee, ne? Äh, ich überlege gerade. Ich glaube, nee. Also wenn du mich jetzt anlügst, ne? Reflection, Angriff. <lacht> <lacht> er ist Esquamata. Ja, okay, der hat 1.8.5. Deswegen. Äh, ja, dann Angriff, Angriff, Angriff. Das wäre ein Game. Ja, und das war auch schon das erste Duell. Ich glaube, ich habe einen guten Start hingelegt. Jedoch, falls ihr wissen wollt, wer gewonnen hat in diesem Match, müsst ihr jetzt auf CKs Phoenix Video klicken und schaut noch in der Infobox vorbei. Dort ist eben die Umfrage verlinkt und ebenfalls ist dort eben der Sponsor zu finden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.